Und damit. Hallo meine Pokéfreunde und pokémon willkommen zu einer neuen Folge Hardcore! Hey, was ist denn das denn für eine? wer bist du? In welche Visionen sind wir? Hey, wer bist du? Bist du nicht Leon Leo. auf Astral? Ja. Oh meine Minecraft-Musik ist an. <lacht> Egal. Super. Also Leute, yep. wir spielen Hardcore zusammen mit dem. Oh, scheiße, ich habe schon mit an, ich bin zu Profi. Also, ich auch. <lacht> wir spielen mit dem Leon er hat kein YouTube-Channel also ja boah Alter Leon sind sei der Buffer-Frage hey nicht solche Wörter auf jeden Fall ähm, hatten wir das schon mal aufgenommen hier ist eine kleine Szene wie das abgelaufen ist also mich viele Herzen ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. voll die weg so. <lacht> oh Gott ich weg scheiße Leon, ja. oh. Leon hinter mir oh mein Gott oh mein Gott das ist nicht dein Ernst ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot ein herz <lacht> das war hart, leute bis zum nächsten ja wie ihr heute war das nicht sehr gut sage ich mal also das war sehr böse auf jeden fall Vor allem die skelette wurden ja in der 111 noch gepusht ja wir sind auf der 1.11.2 die neueste version da gibt es passt auf da gibt es lamas <lacht> Lamas! Äh, lo, alle Hashtag so Lamas, in die Kommentare? Wa, alle Was? Hashtag Lamas, -Lama sas. Alle das in die Kommentare, falls ihr gehypt seid auf, äh, auf die 1.11 oder auf das Projekt. Schreibt auch Fragen unter diesem Hashtag LL Lamas, sas. Nein, LM, die nee, ML. Also Nein, in Minecraft ja. ist es irgendwie so ein Bug. Die Sonne, okay, gut. Jetzt wollte ich, ich schon mal am Stein fahren, ne? Ja, super, du kannst du mir ein bisschen Stein geben. Ne, lol, ich hab einen Bug gefunden. Ja, komm zu mir. Okay. Wollten eigentlich machen, aber okay. Ja, warte. Und was machst du hier für eine Treppenleiter, ja? So. Und jetzt machen wir F5 einmal. F 5, ja. Und dann komm auf den Block, wo ich stehe. <lacht> Übrigens, wir können jetzt schubsen, so wie damals. Das ist voll geil. Ja. Was ist? Ihr habt schon gemerkt, ich habe ein neues Gesicht. Das habe ich voll vergessen zu sagen. Sorry. Also wie gesagt, ich habe ein neues Gesicht. Habe ich selbst gemacht. Danke für die Nachfrage uh. Und. Alter, du hast mich nur gut Da war gar nicht Geh weg. Ich schubse dich. Mann das Was ich jetzt mache Nein, du musst muss bleiben, du musst Nein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll mit den. Oh, und mit dem schubsen und alles. Aber wieso nicht? Oh, ich habe jetzt richtig durch, Alter. Läuft bei uns auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich mein system Ich hoffe, wir kommen damit klar. Ich komme Die Skelette, die können jetzt ausweichen, sind viel stärker und es äh, sind einfach Profis. Auf jeden Fall schneller. Die sind Profis. Die, die, sind die haben zwei Games gespielt äh, und sind jetzt Profis. Ist einfach so. Ja, wenn ich jetzt unterfalle, bin ich tot. Yes. Aber ich bin ja jump Run. Ach rund da! Was machst du? Da oben ist eine Kuh ganz einsam und allein. Komm, Kissy. <lacht> Ich erlöse Sie von Ihrem Einsamsein. Glaubt oh Sie Ihren anderen Kuhfreunden? <lacht> <lacht> ich bin Leute, ihr seht schon, es <lacht> läuft richtig gut bei uns. Wir haben gute Laune. Ich hoffe ich Hast du gute Laune? Ja. ja. Ach und für die Leute, die ja. neu bei Hardcore bei uns sind, hier mal ein kleiner Anblick, äh, ein Ausblick von den letzten Hardcore, äh, wie die Tode da aussahen. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter bumm meinen. Ja, ich habe kein TNT mehr, da musst du das mit dann machen. Ich gebe dir mal die zwei Ärzte. Die weg, die, weg. die zwei Ärzte! Oh, oh, oh. was? Noch 15 Sekunden und ich brenne noch. 15 Sekunden Feuerresistenz und ich brenne noch. Ach, das schaffst du. Hier, bin hier. Hi. Komm, bau dich hier hoch. Bist du? Ja, ich muss ganz kurz essen. Wo war er hier? Oh, ah, jetzt kriege ich Schaden, jetzt kriege ich Schaden. Warum bist du auch immer noch in der Labor? Nein, ich bin ja nicht in immer der Labor. Wie viele Herzen? Oh, es geht immer weniger, es geht immer weniger. Wie viele weniger. Herzen? Wie viele Herzen? Wie viele Herzen? Äh, äh, äh, weiß ich weiß nicht. Du bist schon zu hoch, Du bist so hoch. Bau nicht runter, bau nicht runter. Du bist so hoch. Was? Du Was? Was? Hoch. Ja, auf ja, jeden ich, Fall. Ich, wirklich, ja. wirklich bescheuert. War meine war. Also mein, mir kann man es doch verstehen, also ne? Meine meine war zu bu meinen. Ja, ey ey, wenn wir, wir müssen hier Buh meinen. <lacht> Nein, das kannst du machen. Okay, das mache ich gerne. Ich bin erfahrener, okay? Ich bin Ach, Zucker, ja, ne? Ich bin reif geworden. <lacht> Mike, <lacht> ich, ich hab Zucker, ne? Ah, laber. Ja, das ist das darfst ja. du da nicht umbauen. Wir müssen das anpflanzen. Naja, ich hole ihm Sand. auf Sand Und Wasser. Schnell. Ich hab Lava gefunden. Mann, auf oh. der Oberfläche. Ja. Lava, ey. Easy. Ja, wir sind alleine. Ganz alleine. Ohne Sheets, ohne irgendwas. Nicht so wie ein Hardcore äh, mit Marvin. Hey, ist echt, ich spoiler mal ein bisschen. Es gibt bald noch mehr Hardcores. Sag ich mal, ich kann man es nennen, Einfach weil es letztens bei euch gut ankam, das, das Hardcore. Also klar, bei Marvin kam es besser an, weil er hat noch mehr Subs und er äh, allgemein mehr klickt. Aber da, das ist mir egal. Auf jeden Fall kann das halt gut an bei uns echt? beiden. Und da dachte ich mir, komm, mach ich einfach noch mal. Nein, ich bin tot. Und für die Leute. Nein, bist du nicht. Und für die Leute, äh, die sich wundern, was mit Marvin los ist, er wurde gededos <lacht> ja, von seiner eigenen Schwester. <lacht> <lacht> Dürfen wir das überhaupt sagen. Komm, ihr müsst euch denken. Der WLAN Router steht hier im Flur, in, in so einem Korridor, hat doch bestimmt jeder von euch, in so einem Langgang. So, da kommt eure Schwester, kommt mit ihrer Tasche dran, Und der WLAN den Boden. Wie führt man sich da Puti, Puttis, warte. Mann, Ich habe an Hunger. Ich esse jetzt einfach Spieltools. Ein Gut, ist Skriptig du. Weißt du, wie man das so schreibt? Ich hab Crafting Table mitgenommen. Ich hab gekocht den Table ja. Ach ja. Hi, Leon. Mach mir Tools zu lappen. Ich brauche mich jetzt runter ne? Mach mit, mach, ich mach den Steinschwert. Komm her. Nein, ich brauche ne, eine brauche ne auf jeden Fall, wie schon merkt, habe ich das back drin Das war ich in jedem Hardcore von daher. Ja, und das ist ja das 1.11 Update. Ja, das, ich bin schon drauf gespannt, wie wir äh, ankommen, ob wir ich überhaupt die Enden welche schaffen. Was? Ich habe mich ein wenig informiert, weil es gibt einen Bug in der 11. Weil hier gibt es ein paar Enchantments, die es normalerweise erst ab der 1.12. Die macht es gibt jetzt ganz viele neue Sounds, das ist richtig cool. Ja. Wie gesagt, es gibt Lamas, mit denen man noch nicht reiten kann. Ja, man 12. kann auch die reiten, nur man kann die nicht steuern. Genau. No. Dafür kommt in der 1.12 ein neues Item raus. Und es gibt so. Eisen Nuggets. Ja, das und ist geil. Das geile ist bei der Edilytra, ich weiß nicht, ob das damals schon war, aber ihr kennt die Dilytra, diese Flügel und ich brauche äh, sogar packen sonst sterb ich. Auf jeden Fall. Ähm, kann man mit denen, wenn man da ähm Rakete, also so ein Rakete, so ein Zündwerk da, wisst ihr was ich meine? was man so Silvester und so benutzt, wenn man das dann aktiviert, wenn man das dann aktiviert, dann kann man so einen Boost machen. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber ich hab's letztens herausgefunden mit meinem mit meinem Baum bisschen du. Ja, thank you! You are my hero! Oh yeah. Boah, erstmal ein schicken Essen. Ein f Essen was? Entfänden. Kannst du mir acht acht Bruchstein geben für den Ofen? Ja, Warte, Per. Au! Gib, her. Oh! Gib mir Bruchstehen. Ich regeneriere nämlich nicht mehr. Ich brauche ganz schnell Nahrung. Danke. Ich auch nicht mehr. nämlich nur noch langsam, vier Herzen ja. und es reicht nach. Diesmal brauche ich mich runter. Ich wüsste nämlich nicht. nicht äh, also ich habe ja, gesehen, die eine Zähne. Da, ja, da. Ja. Ich nehme noch schnell Holz mit, weil es wird nach Zuckerrohrholz habe ich. Wirklich, was denkst du, wieso ich mich runterbau? Die Folge ist gleich schon zu Ende, was? Die dauert doch, das ist erst die Hälfte fast. Noch nicht mal die Hälfte. Das wird wirklich viel ich, Arbeit sein. Nur die erste Folge wird ein bisschen Was, was sich die achten. Leute denken, erste Folge von einem großen Projekt, was ca. 100 Folgen gehen wird. <lacht> Folge einfach nur 10 Minuten. Ja, easy, Ich würde mich so verarscht fühlen. <lacht> das das so das neue Projekt das war nur kleiner ähm tschüss und das rest man denkt so oh mein gott ein neues projekt das 20, so, Nein 14. so nicht neues projekt 20 Minuten boah ich schau mir das jetzt an Und dann so ja ich mach morgen neues projekt haut rein tschüss die nächsten 20 Minuten sind nur musik <lacht> nee genau wie <lacht> das drehprojekt von dings von 44 und so äh, von aerosolade was haben die gemacht ich weiß nicht mehr wie das Projekt heißt, ihr könnt den Namen mal gerne in die Kommentare schreiben und okay. falls ihr das kennt wovon die nur eine Folge gemacht haben und es dann aufgehört haben, weil es einfach keinen Spaß mit dem Mordpack gemacht hat Okay, Leon, kommst ja. du da durch? Ich baue gerade noch Holz ab Oh, Skiller hier! Hast du das Steinspezakte gemacht? Wo ja. oh, weißt du das? Okay. Bei technischer Fortschritt, dadurch schon No, ja, heute ist, ist ja, ich heute das fortschritt nicht toll <lacht> <lacht> ich leon ich verhungere gleich was ja ich gebe dir das? ein schweine danke für die ich... information kleiner als drei okay ich habe jetzt genug holzfleisch sogar ein apple nice kann man zum goldapfel machen Oh, okay. Ich habe erst zwei Steine für Steaks. Ich weiß nicht von wo, aber okay. Es gebraten und ungebraten. Und gebraten roh. Okay, ich komme jetzt rein. Ich habe Stack Steaks. Leon, ich bin auf Höhe 37 gerade. Äh, Mike, was hast dich runtergebaut. Hilfe, es wird Nacht. Ich habe mich runtergebaut, ja, mit Fackeln überall. Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Wo? Schau meinen Namen, schau meinen Namen. Nicht da. Ich sag, du bist zu niedrig. Ich komme hoch. Leon, hier, siehst du mich? Mein Name? Nein. Jetzt? Scheiße! Komm ganz raus! Ich bin! Hier! Hier! Hier! Ah, ah, Komm oh runter! God. Renn! Mach rum zu! Mit RL äh, oder so, genau! Jetzt rennen! Oh, Und gib mir Essen! Ich hab die Hälfte von Müllkolben schon weg. Ja, stuf ich stoß mich überall. Lauf nicht weg! <lacht> Wieder mit Essen! schon eine so. Höhle unten? Ja, was sagst du Gib mir jetzt Essen. Dann sterbe ich. Ich hasse ist dieses Combat so System, Alter. Mama hier so ein Raum. Oh, sogar Kohle. Mach Cola. Nach nach ne oh, hast du genug Essen geholt? Äh, sieb, 14, 7 und 2 Erbolds. Okay, das ist gut. Für die erste Nacht, für die ersten zwei Nächte ist es gut, weil wir werden jetzt direkt am Anfang ein bisschen Eisen fahren und alles. Würde ich mal sagen. Und wir sind ja in einer richtig guten Höhle in Mopsis musst du dich unter die Buddeln. Leon, kannst du mir Pappel machen, bitte, danke, okay. Klar. Wie schnell. Sticks. Ich weiß, es ist gerade sehr spannend, Koppel abbauen. Das ist wirklich meine Leidenschaft. Das, das mache ich täglich. Ja, ich mache 16 Puckeln. Oh ja, mein Prinz, danke. Auf Schalt jeden Fall um. hat Leon keinen YouTube-Channel. Ihr seht nur die, sich von mir, weil Leon ist zu voll. Und oh mein Gott, höhle vor allem, ich kann auf diesem PC nicht mal aufnehmen. Nee, ja. ja, ich habe unter oh, die Ruckel, weil ich den Fuß und schon freigeschaltet habe. Oh mein Gott, ne Schlucht! Wir haben eine Schlucht! Nein, geht da weg, geht da weg, geht da weg! Es ruckelt vor euch, ruckelt vor euch, kann nicht. Lapis, Gold und schützt sich runter. Ja, ich, oh, ich sneak. Ach nee, du ist wieder ein Stellet. Du darauf habe ich jetzt keinen Bock. Aber. Nimm doch du von. Oh hier im Weg. Das das Kohle. Ich Kohle weiß, nimm die nicht mit Kohle oh, oh, oben ist auch Kohle, wo ich mich reingebaut habe. Ah, Wohnung, rein, okay. Okay. Ist, was? <lacht> <lacht> ich kann das mit etwas reingut? Okay. Alles klar. Okay, das geht ja. Ich hole mir jetzt das Eisen, Mike. Leon, Leon, Leon, Leon. Und ich so, Kinder. Da sind wir wieder. Ja! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nee, das sind <ist> jetzt Marakte. <lacht> ich habe doch gesagt, da sind jetzt Marakte. <lacht> ja, ich hätte nicht zugehört. So sorry. Warte, ich baue hier hinten gerade so eine Basis auf. Loooooo! Die SANI-MONDEE! Das Eisen! Lo äh, ey, ey, lol, Leon, wir müssen da irgendwie reinkommen. Ich, ich weiß, ich du wirst ja gerade hin. Jeder weg, das mache ich. Nein. Skelett da unten ist ein Skelett. Wo? Ist, warum ich so ein Safeway baue? Ja, aber wenn du stirbst, ich möchte es nicht alleine machen. Ich habe keinen Bock jetzt nochmal neu zu starten das Projekt. Du hast doch an Anfang der Folge gesehen, was passiert ist. Schub dich. Darf ich Runterschutz. Alles sehen, alles sehen, alles sehen. Oh, das sorry. Safe Safe so. uh. Ich sehe das Skelett. Es ist gerade bei dem Lapis da hinten. Ha? Ich seh nicht. Na, ich gucke mir der 5. Ich baue mich ein bisschen so runter, so ganz langsam. Ich baue, Nein, ich, ich habe vier Steaks, ich kann jetzt. Nee, ja, ich hole, ich habe das Eisen hier. Ich baue das Eisen ab. Also, du bist sehr nah am Boden. Mega. Das ja, ist ganz Von super. daher. Und Creeper Kü ist auch nicht da, oder? Nee. Ich bin wirklich sehr nah am Boden. Mike, gib mir das Eisen, ich gehe schon mal schmelzen. Warte, ich, ich baue das noch alles ab und hoffe dass ich hier runterfalle. okay Leute es geht schon mal holprig los will ich mal sagen ja das, das passt richtig ah okay die Welt wurde gespeichert danke Welt dass du solche das Speicher auf PC PC verlegen kannst hier also ich will wenn sich jetzt so ein Scheiß Aviro oder sowas öffnet ich, <lacht> ich habe keinen Bock auf ein Viren -Scan. nicht jetzt oh wait schon das können wir aber nicht abhängig. Da hinten ist noch raus. mehr, Leon, nee, da hinten ist noch mehr Dings. Ja, geht aber noch nicht hin. Mega, nee, ich gehe hin. Du hast mir elf Eisen gegeben. Brustplatte und Spitzhacke, würde ich sagen, oder? Ja, die Sp Oder zwei Spitzhacken erstmal. Da hinten ist noch mehr Eisen, dann machen wir da. Mike, pass auf, dass du nicht von einem Creeper oder Skelett runtergeschossen wirst. ach ich doch nicht, gerne. Weil Skelette wurden über das Doppelte gepusht. Ich weiß. Hat man ja auch vorhin gesehen, ne? Oh Leon, ich bin am Boden angekommen. Mach kein Schrott. Ich versuch's. Okay, Mama, ich versuche oh, Okay. Da ist La Wasser, aber da kommt niemand, von daher. Ich geh da nicht runter, und unten ist noch das Skelett. Na, wo? Das gefällt. Denn das... Ja, oh mein mach. Gott, denn bei der Lava ist es... Okay, ich hab's. Drei Eisen mehr, da können wir noch eine, Sp ah, eine Spitzhacke mit Legs, ja. Nächste Folge. Und jetzt hoffentlich nicht so lagen. Komm her. dich eben. So. Brauchst mich nicht protecten. Ich bin schon da. Äh. So. Also wir brauchen ein Schild. Die machen wir mal schön Ich glaube mit Eisen und so. Leon, ja, kann man die Smaragd schon mit äh, Stein abbauen. Nein, dafür brauchst du Dings Eisen. Gib die mir das brauchen ich eigentlich gar nicht, aber können wir mal mitnehmen, so als Mehr Eisen, gib mir Eisen, gib mir das Eisen. Was so? Hast du den Cut Gott zu setzen? Ja klar. Ah. Willst ja nicht bewegen? Ich würde sagen, wir bauen uns hier weiter. Oh, oh mein Gott, Leon. so mir jetzt die, klar. die nächste Folge wird das nicht mehr kommen. Oh mein Wir Gott, haben Eisbike. Was? 14 Eisen. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Wo Ich habe die Burkbanch hier, ich wieder die da hin. Das ist unsere Mini-Base. Eisenschwerter für dich. gerne Mini-Base, hab ich gerne gemacht. Ich hab hierhin doch eine. Mir egal. So. Ich bin hier auf Höhe 16, 15. Da bin ich jetzt 14. Wir da bin ich 13. Leon, wir sind Leon Eisen. Ja, wo bist du lang. Hier. Ich bin oh mein hier Gott, dann? diese Legs, ey. Ich werde gleich die Folge schon mal beenden. Oh, lol. Aus im Eisen das ist eisen Sache gekommen. Du hast ein Tasten-Geräusch. Ja, aber okay. nur, mit eisen, nur mit Eisen-Spitzhacke abbauen, wenn nötig. Ansonsten sparst du dir auf. Oh, das ja, bester, ich hab mir gerade den Zmaragd geholt, ich hab mir gerade den Smaragd ja, geholt. Ja, holt, das äh, Dings ab. Ja, und geh weg. Mach du wieder? Ich hab neun Eisen. Gib mir's her, dann mache ich mir eine Brustplatte, oder? Nein, du machst mir eine Brustplatte, du weißt nicht, der Schlechtere von uns. <lacht> Hat man ja gerade gesehen. Ach, komm, ich google eben, wie man ein Schild craftet, sehr schlafen. Also weiß. ich stelle mich eben in die Zwischenbasis. Ja, google eben. In den und letzten Leute, paar Minuten. In der nächsten Folge. Loggen wir uns gleichzeitig aus und loggen uns auch in der Aufnahme wieder ein. Die nächste Folge, die kommt vielleicht. Die nächste Folge kommt dann morgen. Die ich nächste, google ihn. Vielleicht dass Schild die Folge so ganz spät am Abend kommt. Also viele Leute, die gerade aufwachen und das schauen. Oder nach der Schule das schon schauen. Vielleicht kommt die nächste Folge. Ich mache uns bei dem Schild erstmal, oder? Oh, ich bin da bei Dingstone, äh, bei, Ding Stone, bei äh, Bedrock. Okay. Oh, ich bin zu weit unten, nicht. Ich baue mich mal Aber so. Du, du Groß B B Dings haben? Was? Großplatte willst du? Ja, komm. Also, ich hab nächste Folge ich wird's nicht mehr langen. 100 Prozent, ich verspreche es. Ich habe gerade hab flüssige 120 FPS. Ja, Leon, mit deiner heftigen Grafikkarte. Was, was hast du mir gegeben? Oh mein Gott, Leute, Brustha. Okay, das war's dann mit der Folge, würde ich sagen. Komm, wir gehen nach oben. Ja. Und wir loggen uns dann noch schon aus. Und bis zur nächsten Folge wissen wir dann, wie wir uns Schilder. Okay, komm, komm, komm. Wir machen Sweenie. Wir machen Sweenie. Komm hier. Daniel. Ja. Komm her. Brustha. Und Klick. Ganz toll. Okay, Leute, wenn es gefallen hat, gibt eine positive bewertung Haut rein, bis später in der zweiten Folge und tschüss.